Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Was geht, Alter? Folge 60, Gleichsatzkanal, Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. So schaut's aus? Und wir machen weiter mit äh, Ernst. Topic Erkenntnis und Illusion im Jahr 1979. Diese abstrakten Gedankengebilde bestehen nämlich in erheblichem Teil aus beliebigen manipulierbaren Lehrformeln, jeweils den schon an der Macht befindlichen. Und den noch nach Macht strebenden gleichermaßen zur scheinbaren Rechtfertigung ihrer Positionen, Interessen und Ziele verfügbar sind. Also hier in äh, ideologischer Formulierung das, was ich schon seit äh, 59 Folgen predige. Abstraktionen sind der Renner im Machtgeschäft. Manipulationen finden sich Lassen sich sehr einfach bewerkstelligen, wenn man nur in den Gläubigen einen Glauben an eine gleichermaßen für alle wahrnehmbare Welt aufrechterhält. Und innerhalb einer solchen gelten dann die Regeln der formalen Logik, die nicht unbedingt einen direkten Bezug zur Realität haben müssen, die sich innerbetrieblich gegenseitig rechtfertigt beweisen. Sodass man den Anschein erhält, es ist alles in bester Ordnung, aber die eigentliche Angelegenheit, die sogenannte Realität, äh, findet äh, dort nicht statt, weil es diese allgemeingültige Realität auch gar nicht gibt. Wenn von Realität gesprochen werden kann, dann ist es eine subjektive Realität. Und dann sind das die Zwecke, Interessen, der Nutzen, denn Leute verfolgen die Bedürfnisse, die jemand hat, ein ganz konkretes Subjekt. Und diese Subjekte die sind einer allgemeingültigen objektivistischen Wissenschaft nicht zugänglich. Der Latein Lateiner sagt äh, I dualitas un existentia, Einzelne ist kein Gegenstand der Wissenschaft. Und genau darum geht es, ihr seid alle die Einzelnen, ihr seid alle kein Gegenstand der Wissenschaft, denn alle Wissenschaft äh, trifft alles mögliche, aber nicht eure Verhältnisse. Das, um was es in eurem spezifischen Leben geht. Wovon da die Rede ist, sind immer statistische Größen. Der Durchschnittsdeutsche Thomas Müller trinkt im Jahr 60 Liter Bier. Ich trinke überhaupt kein Bier, zumindest zur Zeit nicht. Und so ungefähr schaut das aus. Der Durchschnittsdeutsche äh, hat einen Bart. Ich habe auch einen Bart. Aber ich kenne einen Durchschnittsdeutschen, der hat keinen Bart. Und so ließen sich diese Beispiele durch die Bank noch zahlreiche andere Beispiele aufführen. Es, äh, diese Diskrepanz zwischen abstrakter mehrheitlicher Feststellung, dass in der Regel, in der Regel äh, gibt es in deutschen Haushalten äh, im Ehebett kein Vorspiel und jetzt kommt es darauf an, ob man eben in der Regel ist oder nicht. Ein anderer Trick der Manipulation besteht darin, eine, äh, eben diese an sich Welten äh, darzustellen und so zu tun, als wäre, äh, wären äh, Verhältnisse absolut, äh, die sie nicht sind. Wenn es zum Beispiel darum geht, 20 Prozent der irgendwelcher Wähler wählen irgendwas und diese Aussagen die werden einfach so hingenommen es hat niemand im Bewusstsein oder in den seltensten Fällen wird es bewusst dass diese 20 Prozent 20 Prozent der Wähler sind die an der Wahl teilgenommen haben aber es haben Insgesamt an dieser Wahl nur 50% der Wähler teilgenommen, also sind diese 20%, mit, mit denen sich dann sobald etwas über 20% ist, dann wird gleich, gleich von Volkspartei und dergleichen äh, gefaselt. Wenn die Wahlbeteiligung bloß die Hälfte war, dann sind auch diese 20 Prozent die, die Hälfte. Und dann, dann waren das 10 Prozent äh, der Bevölkerung, die äh, eine bestimmte Partei gewählt haben. Und das ist eigentlich nicht so viel. Da würde jetzt niemand groß behaupten, das ist, handelt sich um eine Volkspartei, sondern eher, das ist eine Minderheit. Und das ist im Prinzip die Methode. Es wird immer so, so dargestellt, dass das im besten Licht stattfindet. Äh, die, der Vergleich, der dabei herangezogen wird, der wird aber nicht äh, offenbart. Also der ist nicht im Bewusstsein der Leute. Das wird immer so dargestellt, als äh, ist der Lebensstand der Standard in Deutschland deshalb gut, weil man sich mit äh, allen möglichen anderen Ländern vergleicht, in denen er noch schlechter ist oder irgendwelche anderen Sachen, äh, wo andere Länder äh, besser sind, da wird dieser, dieser Vergleich dann äh, nicht, wird wieder äh, so dargestellt, besser dargestellt, als er, als er eigentlich ist auch wieder durch die, durch die Vergleichsheranziehung äh, irgendwelche Vergleiche, sodass, sodass es immer darauf ankommt, mit wem ich mich vergleiche, wie ich dann, ob ich dann gut oder schlecht dastehe. Es das wird aber in der Berichterstattung oder in dem Moment, äh, in dem dieses Thema da äh, abgehandelt wird, wird das nicht bewusst gemacht, weil dann ein ganz anderes Bild entsteht. Es sind so die Tricks, mit denen äh, gearbeitet wird, um ein möglichst positives Bild darzustellen und viel wird dann auch gar nicht, das wird einfach ignoriert. Viele möglichen Informationen oder auch äh, existierenden Theorien, die... Sind allein durch ihre, die werden nicht nach ihrer, nach ihrer argumentativen Qualität beurteilt, sondern danach äh, jetzt, wie viele diesen, wie viel Zuspruch äh, irgendetwas äh, in, in der Masse der Bevölkerung hat. Das ist, das ist der Maßstab. Und wenn das äh, zu wenige sind, dann fällt es nicht ins Gewicht, ganz egal, äh, wie jetzt irgendwelche Argumente sind. Typisches Beispiel, äh, Beispiel hier der Gleichsatz. Typisches Beispiel hier der Gleichsatz kann. Ist Auch äh, erste Sahne, aber wird mehr oder weniger ignoriert, weil niemand äh, den Vergleichstand dem Vergleichstand hält. Die trauen sich alle nicht mit mir in den Ring zu steigen. Mir ist es auch zu blöd, da irgendjemanden herauszufordern. Könnte noch der Eindruck entstehen, wäre da irgendeine Theorie wert, sich mit derselben auseinanderzusetzen. So, also Popic äh, jetzt der polemisch, aber im Grunde genommen äh, schließe ich mich ihm an. Machtgeschäft funktioniert über Allgemeinbegriffe, Abstraktionen. Das müssen jetzt nicht in jedem Fall die absoluten Lehrformeln sein, aber es, das meiste von dem, was da verzapft wird, das hält keiner gründlicheren Prüfung stand und dann ist es, äh, wäre es dann wie vieles strittig, aber das reicht dann schon. Äh, solange nicht das Gegenteil bewiesen wird und das Gegenteil wird in dem Fall nicht bewiesen, weil äh, die grundsätzliche Einstellung überhaupt zu, zur ganzen Begriffswelt ja in, in dem Sinn äh, gar kein Vergleich zu dem ist. Also es, äh, da gibt es nichts zu beweisen, weil mit dem Beweis würde man sich ja schon auf, auf diesen Objektivistischen äh, Trip äh, äh, begeben. Das einzige ist die, sind die Widersprüche. Aber Widersprüchen leben, das ist für diese Leute überhaupt kein Problem. Weil ja alle anderen nicht weniger widersprüchlich sind. Also ist Widersprüchlichkeit im Grunde genommen kein Argument. Da müssen dann schon ganz offensichtliche Lügen äh, im Spiel sein, die man einem jemanden äh, dann ganz klar und deutlich, äh, Filmaufnahme mit der, mit der Zeitung des heutigen Tages als Beweis dafür, dass jemand noch am Leben ist, so ungefähr wie das die Erpresser machen. Aber auch in, in diesen Fällen muss man, nur, muss man nur sehen, wie in den Vereinigten Staaten da, mit was dieser, dieser Trump da alles durchkommt. Also, das ist alles jenseits von irgendeiner Argumentation. Und, und mit Putin ist es nicht anders. Da, da, da wenn, wenn da die jetzt gerade kürzlich Biden dem Putin Menschenrechtsverletzungen vorwirft, dann sagt Putin, äh, äh, soll der Amerikaner zuerst einmal vor seiner eigenen Tür kehren, so ungefähr. Und die Sache ist erledigt. Das Argument spielt keine Rolle mehr. Man braucht sich damit nicht äh, auseinanderzusetzen. Nawalny ist ein Gesetzesverbrecher, ein Gesetzesbrecher. Fertig. Es folgt die Nummer 290, George Berkeley, Bischof, der gute alte Berkeley aus klein 18. Jahrhundert, schätze ich mal. Bin ich bin jetzt direkt mindestens vor Hume noch, denke ich mal. Bekannt geworden durch den Spruch, esse est percipi, also sein ist wahrnehmen. Eine bestimmte Art des sogenannten Idealismus die darin, dass man meint, Realität findet im Bewusstsein statt, wird oft missverstanden. es existiert nur das, was im Be Bewusstsein existiert, das ist völlig Blödsinn, es ex existiert alles Mögliche, die Frage ist nur, ob es äh, dem menschlichen Sinnesapparat überhaupt klar werden kann. Bewusstsein kommen kann, irgendwelche Frequenzen ach, für den menschlichen Höherapparat zu hoch oder zu, zu tief liegen, eine Art von Realität, die nicht wegzuleugnen ist, aber von der ein Mensch jetzt äh, gut, man kann jetzt irgendwelche Apparate und, und Verlängerungen sozusagen der menschlichen Sinne da ins Spiel bringen, aber da gilt dann das äh, dasselbe Argument wie für den Menschen, die sind auch beschränkt. Also da heißt es noch lange nicht, dass jetzt die zur Verfügung stehenden Apparate alles äh, abdecken, was sonst noch möglich wäre, weil man das ja von davon keine Ahnung hat, weil es diesen Apparat noch nicht gibt oder vielleicht nie geben wird. Aber nun zurück zu diesem Zitat. Vergeblich breiten wir unseren Blick in die Räume des Himmels aus und suchen wir in die Eingeweide der Erde zu dringen. Vergeblich befragen wir die Werke gelehrter Männer und gehen den dunklen Spuren des Altertums nach. Wir brauchen nur den Vorhang von den Worten wegzuziehen, um hinter ihnen den Baum der Erkenntnis zu erfassen. Dessen Frucht vortrefflich und in greifbarer Nähe für uns ist. Es ist wieder typisch Idealismus, denn für irgendeine Erkenntnis gibt es keinen Beweis, beziehungsweise äh, die Bedingungen äh, sind immer willkürlich und äh, Erkenntnis heißt letztlich äh, Allgemeingültigkeit, denn wenn äh, eine solche Erkenntnis abhängig ist von ganz bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen, dann äh, würde sich diese Erkenntnis dann mit diesen Voraussetzungen und, und, und, und Bedingungen auch wieder ändern und wäre jetzt wieder eine andere von derselben Sache. Das ist eher weniger sinnvoll. aber der Glaube, das ist eben Idealismus, dass man nur von einem Vorhang, von den Worten wegzuziehen bräuchte. Das heißt, sich bewusst zu machen, welche, zu was, mit was Worte, zu was Worte fähig sind in Bezug auf Erkenntnis. Dieser Vorhang, das wäre ungefähr sowas wie der, der Schatten, den in der in der letzten Folge schon mal zur Sprache kam. Wir haben jetzt nur mit dem Schatten von Worten zu tun, wie in Platos Höhlengleichnis werden nur die Schattenbilder an der Wand wahrgenommen, aber nicht die Urheber dieser Schatten, beziehungsweise der Grund dafür, dass überhaupt ein Schatten entsteht. Der idealistische Irrtum, der besteht eben darin, dass man meint, sich, der, sich nur der Abstraktion bewusst werden zu müssen, um dann klar zu sehen. Das ist, das ist natürlich keineswegs der Fall. Und auch dessen Frucht ist vortrefflich, das ist alles bloß Träumerei, Schwärmerei. Denn die Begriffsbildung und äh, die Worte äh, sind nur nützlich. Und äh, nützlich für eine äh, subjektive Erkenntnis, aber nicht für eine allgemeingültige Erkenntnis. Das ist der Unterschied. Denn die Allgemeingültigkeit äh, lässt sich nicht äh, rechtfertigen. Weil es keine, es gibt gar keine Instanz, die das beurteilen könnte. Um wirklich den Überblick jetzt, den totalen Überblick und wirklich allgemein sprechen zu können. Dass es sich um eine allgemeine Angelegenheit handelt, die unabhängig von speziellen Zufälligkeiten in jedem Fall gilt diesen Überblick hätte, man müsste ein Gott sein, um derartige Aussagen machen zu können und auch, auch kein Gott, oder da müsste man sich diesen Gott eben dann so definieren. Im Grunde genommen ist, wenn, wenn von irgendwelchen Autoritäten oder Eliten da allgemeingültige Aussagen getätigt werden, dann dann ist das äh, im Grunde genommen nichts anderes als äh, Gott spielen. Oder eben nur demagogisch. Äh, und ein ausgemachter Schwindel und Betrug. Und das Komische ist, dass äh, diese Leute oft auch die, die, den Unsinn glauben, den sie da die sind da so in ihrer Rolle drin und es funktioniert ja auch super also äh, weswegen sich dann da groß Gedanken machen. Das war dann der wirkliche Idealismus, es folgt die Nummer 291 und ein kurzer Blick auf den Zeitgeber, die fünf Minuten, da gibt noch was. Ernst, der Kassierer hier, auch neu unterwegs in Sachen Funktion und Substanz herumreiten auf diesen Begriffen. Funktionsbegriff so und, und Substanzbegriff, das war glaube ich eine Arbeit von Kassierer, Eukantiana. Er schreibt, jede geistige Form scheint zugleich eine Hülle zu bedeuten, in die sich der Geist einschließt. Wenn es gelänge, alle diese Hüllen abzustreifen, dann erst so scheint es, würden wir zur echten, unverfälschten Wirklichkeit, zur Wirklichkeit des Subjekts wie des Objekts äh, durchdringen. Also, das äh, erinnert jetzt der gute. Vorarbeit vom Vorsortierer, hier diese zwei Zitate passen wie die Faust aufs äh, Hobby, sagt man so, zur echten, unverfälschten Wirklichkeit, da gilt dasselbe, was ich in Bezug auf, auf Brüchte vortrefflich vortrefflichen, greifbarer Nähe, es ist Unfug. Da gibt es keine Früchte, sondern äh, jemand hat, äh, so geht es schon mal los, dass jemand was im Schilde führt. Jemand richtet seine Aufmerksamkeit, sein Interesse, seinen Fokus auf eine ganz bestimmte Sache und nicht so allgemein auf alles mögliche, sondern auf eine ganz bestimmte Sache. Und die äh, soll in einem ganz bestimmten Licht erscheinen. Angeblich äh, will man äh, alles über diese Sache wissen, will man Erkenntnis haben über diese Sache, will man die Wahrheit äh, dieser Sache kennenlernen oder was auch noch gern genommen wird, das Wesen dieser Sache erforschen, die Natur dieser Dinge und das ist ein Irrtum. Da, die, das, was hier ein Wesen, was hier erforscht werden sollte, da, da, da wird zuerst die Sache so präpariert, wie man sie haben will und dann wird geforscht, also eine Allgemeinheit definiert und das nur das Allgemeingültige eine Rolle spielt, Erst dann äh, äh, finden ja äh, die Begriffe eine äh, können eine, eine unwidersprochene Anwendung finden, wenn da äh, zwischen der, der Sache, um die es geht, und den Begriffen keine Widersprüchlichkeit äh, in der Form besteht, äh, dass es, weil beides äh, Allgemeinheiten darstellen. Die Allgemeinheit ist sozusagen das gemeinsame Dritte. Und die, die Wirklichkeit des Subjekts, das heißt, die, heißt immer, die objektive Wirklichkeit eines Subjekts, die, die gibt es nicht. Die ist hier nicht auf dem Speiseplan. Individualitas non escientia. Weil Allgemeinheit und Individualität oder das Individuum äh, inkommensurabel sind. Und das, was einem an, äh, an einem Objekt dann wirklich ist, das ist nur die das, was zu einem Objekt gemacht wurde. Der Akt der Vergegenständlichung. Aber dazu, da von Wirklichkeit zu sprechen, das ist auch äh, irgendwo Unsinn, denn äh, das ist ja die die Tat, eines die Aktion eines Menschen. Da ist ja jemand am Werk. Da will ja jemand etwas Vergegenständlichen, was vorher noch ungeformt mehr oder weniger war. Oder von mir aus auch geformt. Äh, dann äh, ist es jetzt eine... Eine Kiste, von mir aus, die so und so lang und so und so breit ist, seit es äh, eben abgelaufen, Der Folge 60, dann ist scheinbar, äh, steht der Gegenstand fest, aber, aber letztlich ist der Gegenstand immer das Interesse, weil, äh, weswegen kümmere ich mich jetzt um diese Kiste und ist mein Gegenstand, ist nicht etwas anderes, der Gegenstand, die entscheidende Frage ist äh, auch nicht der Gegenstand, sondern weswegen ich, äh, ich äh, mein Interesse für einen bestimmten Gegenstand besteht oder für eine bestimmte Sache und ohne dieses Interesse ist, ist alles witzlos, zwecklos und dieses Interesse ist eben der Nutzen und äh, in, in, in in diesem Sinn ist wissenschaft nichts anderes als technik und äh, unterliegt den normen äh, der ethik inwieweit eine technik äh, gerechtfertigt werden kann oder eben inhuman wäre ist oder schädlich ja auch immer irgendeine erfindung und schon Nähern wir uns der magischen Zahl 350, die das Ende dieser Trilogie bedeutet. 292 noch ein paar Nummern bis zur 300. Und dann wären im Grunde genommen vier Siebtel, vier Siebtel geschafft. 4 Siebtel wären ja, knapp über die Hälfte. 350 geteilt durch 5 ist ein Teil 50 und 300 äh, sind 6, genau 6 Siebtel. Äh, übrigens, Peace und Out.